Eine gelungene Kommunikation ist ein Wunder. Warum? Einer formt eine Idee in den verschlungenen Neuronen seines Gehirns und lässt sein Sprechorgan es in Worte fassen. Auf dem Ohr des Hörers kommen Schallwellen an, die über ein komplexes System von Neuronen weitergeleitet werden, um schließlich als Information im Gehirn des Empfängers wahrgenommen zu werden. Am Ende Weiß der Sender nur, was er senden wollte und der Empfänger, was er empfangen hat. Trotz diesen komplexen Weges mit vielen möglichen Übertragungsfehler passiert es manchmal, dass die Nachricht, die der Sender senden wollte, die gleiche ist, die der Empfänger wahrgenommen hat. Ist das nicht ein Wunder? Deshalb sollte man als Paar sehr geduldig sein, wenn die sehr, sehr viel wahrscheinlicheren Missverständnisse passieren und sich gegenseitig zum Wunder der Verständigung unterstützen. Und nochmals, meine Sichtweise ist zwar nicht Mainstream, aber dafür effektiv. Und sie wird verständlicher, je mehr Videos Sie von mir ansehen.